Charlie Banana One-Size Windel mit mikrofaser innen -Fütter. Die Windel eignet sich für Kinder von ca. 3 bis knapp 16 Kilogramm, immer abhängig von der Statur. Ihr könnt sehen, dass sie außen einen nässeschutz aus Pullstoff hat, das heißt, das ist ein Polyesterstoff, der innen drin mit Polyurethan beschichtet ist. Diese Beschichtung verhindert das Ausdringen der Nässe und so bleibt die Oberbekleidung trocken. Geschlossen wird die Windel mit Druckknöpfen und es gibt auch einen Druckknopf hier, wo ihr die Flügel über knöpfen könnt damit sich das ganz gut an schmalere kinder anpasst wir öffnen die Windel und dann zeige ich euch wie die größe eingestellt wird denn hier fehlen ja die üblichen knöpfe charlie banana macht das mit bh verschlüssen die sind links und rechts von der in der taschenöffnung angebracht es gibt markierungen für l und m hier und dann noch s das ist aber gerade versteckt und damit könnt ihr sehr schön stufenlos die Größe der Windel einstellen. Innen drin hat die Windel ein Mikrofaserfutter. Und das hält den Po des Babys trockener, kann aber gar nichts aufsaugen. Das heißt, ihr habt jetzt hier auch zwei Einlagen, die mitgeliefert werden und ihr könnt die einzeln oder gemeinsam verwenden. Die eine ist kleiner und die andere ist etwas größer. Die Einlagen haben hier sehr große Etiketten. Das ist mit Absicht, denn Ihr könnt somit die Einlage nachher schön aus der Taschenöffnung rausholen. Wir füllen sie jetzt aber erstmal hinein und passen auf, dass sie schön glatt drin liegt, ne, damit kein Platz ist, wo dann was rausrennen kann. Jetzt liegt sie also drin und die Öffnung hier versteckt auch das Etikett. Wo ihr wirklich aufpassen solltet, da möchte ich euch noch darauf hinweisen, das ist, dass ihr die Innenbeschichtung, hier dieses Polyurethan, weder mit einem Ring, der einen Stein hat, noch mit spitzen Fingernägeln beschädigt. Wenn ihr jetzt also die Windel wechselt und wenn ihr dann hier die Einlage rausnehmt, um die besser zu waschen, dann geht ihr, braucht ihr im Grunde genommen nur an dem Etikett hier zu ziehen und dann lässt sich die Einlage wunderbar herausnehmen. Ihr könnt aber auch als Alternative zu den Stoffeinlagen auch diese Einlagen von Charlie Banana verwenden. Das sind Einwegeinlagen, die speziell entwickelt wurden, wenn ihr irgendwie für die Reise unterwegs seid und wenig Möglichkeit habt, die Windel zu waschen. Wenn die Einlage verschmutzt ist, dann holt ihr sie raus und schmeißt sie in den Restmüll. Vielleicht ist das auch eine Alternative für Kindergärten, die sonst nicht komplett mit Stoffwindeln wickeln möchten. Ihr könnt noch hier die Gummibündchen erkennen an den Beinen. Da wird ja auch dann die Länge verstellt. Und es gibt hier außen am Rücken auch noch ein Bündchen, damit die Windel hinten am Rücken noch ganz gut sitzt. Ja, das war es jetzt soweit. Und das ist also die Charlie Banana One-Size Windel, die es in vielen, vielen Mustern und Farben